Hallo und Willkommen zu diesem Capstone-Video. Das Volumen und der Oberflächeninhalt eines Drehzylinders hängen von seinem Radius und seiner Höhe ab. Die beiden Formeln haben wir hier angeschrieben. Von einem bestimmten Drehzylinder wissen wir nun, dass seine Oberfläche 600 Quadratzentimeter beträgt. Wir sollen nun mit Hilfe dieser Informationen eine Formel für das Volumen aufstellen, nur noch in Abhängigkeit von R. Das heißt, sehen wir uns die Formel für das Volumen an, so erkennen wir, dass hier auch H vorkommt. Wir wollen jetzt aber eine Formel, in der nur noch das R vorkommt. Dazu benutzen wir die Information über die Oberfläche. Wir haben einerseits hier einen Ausdruck für die Oberfläche. Andererseits wissen wir, dass die Oberfläche 600 beträgt. Also können wir diese beiden Ausdrücke gleichsetzen. Es gilt also 2 mal Pi mal R Quadrat plus 2 mal Pi mal R mal H ist gleich 600. Wenn wir es nun also schaffen aus dieser Formel H auszudrücken, so können wir die Formel für das Volumen ebenfalls nur noch in Abhängigkeit von R hinschreiben. Dazu müssen wir versuchen, aus dieser Gleichung das h zu isolieren. Wir erkennen, dass wir aus den beiden Ausdrücken auf der linken Seite der Gleichung 2 mal Pi mal r herausheben können. Heben wir dies aus dem ersten Term heraus, so bleibt r übrig. Heben wir 2 mal Pi mal r aus dem zweiten Term heraus, bleibt h übrig. Im nächsten Schritt dividiere ich nun beide Seiten der Gleichung durch 2 mal pi mal r. Ich erhalte also r plus h ist gleich 600 durch 2 mal pi mal r. Ich kann hier kürzen und erhalte 300 durch pi mal r. Um jetzt im letzten Schritt h explizit auszudrücken, muss ich nur noch auf beiden Seiten der Gleichung minus R rechnen. Also 300 durch Pi mal R minus R. Nun haben wir einen Ausdruck für H, in dem nur noch R vorkommt. Benützen wir diesen Ausdruck und setzen ihn anstelle von H ein, so sehen wir, wir haben letztlich eine Formel für das Volumen 300 durch Pi mal r minus r. In dem Ausdruck kommt nun nur noch r vor, das heißt, wir haben eine richtige Formel für das Volumen bereits erhalten und haben das Beispiel somit richtig gelöst.